Hallo Jan, auch Bildung gehört zu deinen Herzensthemen, genauer gesagt Bildungschancen. Dafür habe ich dir auch Fragen mitgebracht. Die erste, wie wichtig ist Bildung und was sind deine Ziele? Also man bekommt ja als Kind so gute Sätze mitgegeben wie, man muss sich schon strecken, um im Leben was zu erreichen. Und wenn du dich wirklich bemühst, dann erreichst du auch was. Aber die Realität ist ja so, dass Chancen sehr unterschiedlich verteilt sind. Und auch insbesondere Bildungschancen sind sehr unterschiedlich verteilt. Da hängt es zum Beispiel davon ab, was du für ein Elternhaus hast, ob du ähm, den Bildungsweg gehen kannst, der dir so vorschwebt, der vielleicht auch deinen Talenten entspricht. Also es darf nicht von Zufällen abhängen, ob man gute Bildungschancen hat, ob man im richtigen Stadtteil wohnt, ob die Eltern genug Geld haben, ob die Eltern, Eltern studiert haben. Bildungschancen müssen für alle ähnlich sein, gleich sein. Und mir ist dann einfach wichtig, dass jedes Kind einfach sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Was möchtest du in der Bildung denn dann konkret umsetzen? Also ich denke, Bildung muss kostenfrei sein. Und zwar von der Kita, von der Schule bis zur Hochschule, aber auch bis zur Meisterschule, dass auch der Weg der Ausbildung attraktiv ist. Da geht es darum, dass man gleiche Chancen hat, auch wieder unabhängig davon, wo man wohnt, von welcher Herkunft man ist. Und es gibt da aber noch einen zweiten Bereich, das sind die, ich nenne es mal, Nebenkosten von Bildung. Also wenn ich denke an den Eigenanteil für Lernmittel in der Schule, der einige vor Probleme stellt. Ich denke an das Ticket, das Busticket zur Schule, was für einige ein Problem ist. Oder wenn ich weiter denke, die Mieter am Ausbildungsort. Das ist natürlich auch etwas, was Bildungschancen einschränkt. Und das sollte nicht so sein. Da müssen wir uns unbedingt kümmern in der Landespolitik. Wenn es um die Ausstattung von Schulen und Hochschulen geht, was fehlt und was muss gemacht werden, um Aachen und NRW fit für die Zukunft zu machen? Ja, wenn es um Ausstattung von Schulen geht, denke ich erstmal an das Personal. Also wie in den Kitas auch, brauchen wir unter anderem an den Grundschulen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Da geht es aber auch um so Themen wie ein angemessenes Einstiegsgehalt, attraktive Leitungsstellen, aber auch Unterstützung vielleicht so im Verwaltungsbereich in den Schulen. Und hier in der Aachener Region haben wir nochmal ein spezielles Problem. Wir haben nämlich nochmal deutlich weniger Grundschullehrerinnen und Lehrer als im NRW-Vergleich. Das heißt, wir sollten hier vor Ort ausbilden. Wir sollten eine Ausbildung für Grundschullehrkräfte auch an der RWTH etablieren. Dass so es ein, so eine Art Klebeeffekt gibt, dass Leute, die hier studieren, dann auch hier bleiben und an den Grundschulen arbeiten. Und es gibt einen weiteren Bereich, der problematisch ist, und das sind die Berufskollegs. Da stehen wir vor einer ähnlichen Herausforderung wie bei den Grundschulen. Auch dort gibt es zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Auch da müssen wir mehr ausbilden. müssen vielleicht auch schauen, ob wir mehr Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für diesen Beruf gewinnen können. Und zu guter Letzt, natürlich geht es auch um technische Ausstattung. Schulen müssen gut ausgerüstet sein. Und es darf da auch keine Unterschiede geben zwischen den Schulen in den reichen Stadtteilen oder in den ärmeren Stadtteilen. Jede Schule braucht das schnelle Internet per Glasfaser, es braucht schnelles WLAN in den Schulen, es braucht die Laptops und die Tablets, damit jede und jeder da wirklich Zugriff drauf hat. Und dann gehört da natürlich auch technisch qualifiziertes Personal dazu, das sich um diese Infrastruktur kümmert. Und am Ende, ja, die Digitalisierung muss auch endlich an den Schulen ankommen.